Hat der Emil eine Vermutung? Ja, meine Vermutung ist, dass der Emil eine Vermutung hat, die vermutliche Vermutungen als Vermutungen vermutlicher vermuten. <lacht> Hofer, wie schaut denn das jetzt aus mit der Vermutung? Ja, das sollte man halt immer dazu sagen. Wo dazu sagen? Na, halt überall einfach dazu sagen. G Gib mir mal ein Beispiel, damit ich das verstehe. Die Vermutung besagt, dass Vermutungen nur die Annahme eines vermuteten Sachverhalts darstellen. Beispiel wie folgt. Hofer, der vermutlich in Österreich lebt, ein Land, das vermutlich eine Demokratie ist, trägt vermutlich in seiner Freizeit eine andere Oberbekleidung als sein Hofer-T-Shirt. Vermutlich T-Shirts mit vermutlich lustigen Aufdrucken. Es gilt die Vermutung. So einfach ist es. Vermutlich. Ja natürlich vermutlich, weil andere wäre vermessen. Und wenn das jetzt einen vermutlich eindeutigen Sachverhalt betrifft? Vermutlich gibt es keinen eindeutigen Sachverhalt. Also stellt sich diese Frage vermutlich nicht. Aber nur vermutlich. Bei vermuteten Sachverhalten stellt vermutlich die Vermutung einen vermutlich wichtigen Faktor in der vermuteten Wiedergabe dar. Beispiel wie folgt. Wenn ein vermutlich uneinsichtiger Politiker den vermuteten Wahrheitsgehalt einer Darstellung vermutlich in einer vermuteten anderen Realität erlebt, ist die Vermutung des vermutlichen Sachverhalts als vermutlich darzustellen. Genau, langsam kommt drauf, es geht. Ja, aber dann kennt sich ja vermutlich keiner mehr aus. Darum geht's ja, also vermutlich. Ja, aber dann kommt man ja vermutlich auf gar keinen grünen Zweig mehr. Das ist möglich, man kann aber der Vermutung auch noch etwas voranstellen. Warum sollte man das tun? Weil man sonst vermutlich mit all den Namen durcheinander kommt. Da sorgt eine allgemeine Vermutung vermutlich durchaus für eine bessere Übersicht. Wenn es zu viele Vermutungen gibt, ist es vermutlich besser, die Vermutung zu verallgemeinern und die vermutete Vermutung genau zu spezifizieren. Beispiel wie folgt. Die ÖVP, es gilt die Unschuldsvermutung, hat das Land tief gespalten. Die ÖVP, es gilt die Unschuldsvermutung, schädigt die Demokratie. Die ÖVP, es gilt die Unschuldsvermutung, ist korrupt bis in den kleinen C. Ach so ist es vermutlich gemeint. Ich vermute mal, dass du jetzt eine Ahnung hast. Vermutlich ganz sicher. Macht die Sache vermutlich auch einfacher, oder? Wahrscheinlich. Toi, toi, toi.